Wenn die Lehre rein digital stattfindet, ist die Zusammenarbeit der Studierenden erschwert, insbesondere zwischen den Synchronen-Sitzungen. Wenn die Studierenden also einfach mal zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel bei der Bearbeitung von Aufgaben, dann ist das natürlich digital nicht ganz so einfach wie sonst. Und deshalb hier drei kleine Vorschläge dazu. Das erste sind Foren in den Learning Management Systemen, wie zum Beispiel OpenOlat, haben sie natürlich immer die Möglichkeit, Foren einzurichten und es macht Sinn, dann die Studierenden darauf hinzuweisen und zu bitten, diese Foren auch für gegenseitige Unterstützung zu nutzen, das also die Studierenden dort Fragen reinstellen und dann die Kommilitoninnen und Kommilitonen dabei den Fragen auch weiterhelfen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, wenn es gut genutzt wird, dass die Leute auch ähm, gegenseitig sich unterstützen und auch unterschiedliche Lösungswege dann kennenlernen. Wenn also eine äh, Studierende eine Frage reinstellt, wie kann man denn äh, das und das Problem lösen, werden dann manchmal auch verschiedene Lösungswege vorgestellt und die Leute können es miteinander vergleichen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit der asynchronen Zusammenarbeit. Zweite Möglichkeit, auch ganz wichtig, die Kontaktaufnahme zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Und eine Möglichkeit dafür ist, sind teilnehmenden Listen in OpenOLAT, also im Learning Management System, sodass die Studierenden dort einfach sehen können, wer ist alles in dem Kurs drin und dann dort miteinander Kontakt aufnehmen können, zum Beispiel per E-Mail oder auch per Chat. Und das dritte sind offene Online-Lernräume zu bestimmten Uhrzeiten. Das kann ich auch nur empfehlen, dass man zum Beispiel Zoom-Räume zu bestimmten Zeiten öffnet und äh, dann die Studierenden auf diese Uhrzeiten hinweist und ihnen eben vorschlägt, sich dann zu diesen Zeiten zu treffen und äh, miteinander zu lernen. Und ich möchte einmal ganz kurz zeigen, wie man die beiden ersten Sachen, also die Foren und die Teilnehmendenliste in OpenOLAT umsetzen kann. Dafür habe ich hier einen kleinen Testkurs, der bisher nur einen Ordner enthält. Und wenn ich dann hier auf Administration gehe und den Kurs Editor öffne, dann kann ich hier oben auswählen, Kursbausteine einfügen und dann finden Sie zum einen den Baustein Forum, hier unter Kommunikation und Kollaboration und weiteren Kursbaustein einfügen. Hier unten finden Sie dann unter dem Punkt, ebenfalls Kommunikation und Kollaboration, finden Sie die Teilnehmerliste. So, und die beiden Bausteine, wenn wir uns dann ganz kurz mal anschauen mit dem Editor verlassen und hier in den Kurs selber reinschauen. Ja, gerne bestätigen. Also das Forum ist ganz simpel aufgebaut, das kennt man ja auch. Jeder Teilnehmende kann dann hier ein Thema eröffnen und alle können darauf antworten. Man selber als Gastgeberin oder Gastgeber dieses Kurses kann dann auch moderieren, also einzelne Themenstränge beenden oder verschieben oder ähnliches. Und die Teilnehmerliste ist einfach so, dass man hier alle Teilnehmenden des Kurses sieht und ähm, ihnen dann eine E-Mail schreiben kann oder auch per Kurznachricht, also direkt per Chat mit der anderen Person kommunizieren kann. Soweit als drei kleine Vorschläge der Zusammenarbeit für die Studierenden.